So, ich bin der Herbert, ich bin Basisberat in der AG 60 Plus aktiv und ich will mich einbringen im Wahlkampf. Im Moment brauchen wir die Unterschriften, dass wir zugelassen werden zur Wahl in Bayern und äh, mache ich mit Herzensblut und ich freue mich. Servus, ich bin der oder äh, Junikel Vorsitzende der Piratenpartei bayern und ich möchte heute in dem Video ein bisschen nahebringen, wie einfach Unterschriften sammeln ist und wie man das vielleicht in einer Art und Weise gestalten kann, das ist auch ganz einfach und auch erfolgprägend ist. Mitnehmen tue ich auf jeden Fall mein Namensschild, das muss nicht unbedingt jetzt hier so ein professionelles Namensschild sein, ich habe in dem Fall einfach nur eine Visitenkarte von mir reingeschoben, sondern irgendwas, wo das Piratenlogo drauf ist und mein Name. Das reicht allerdings schon völlig dass die Leute einen Bezug haben, okay, derjenige ist jetzt hier offiziell von der Piratenpartei, das hilft sehr viel. Als zweites braucht man natürlich ein Klemmbrett und die Unterschriftenformulare und einen Kugelschreiber. Das Klemmbrett ähm, habe ich so bestückt, dass ich die Landtagsunterschriften immer abwechselnd mit den Bezirkslandunterschriften habe, sodass also immer ein weißes Blatt, Blatt blauen, äh, ein weißes Blatt Papier nach dem blauen folgt. Was ich immer auch noch dabei habe, sind ein paar mehr Kugelschreiber. Manche ähm, nehmen den Kugelschreiber dann mit oder wollen den haben. Und da sage ich mir, okay, wer eine Unterschrift gegeben hat, äh, ja. Äh, aber bei Gruppen, die ich überzeuge, den gebe ich dann auch schon gerne meinen Kugelschreiber. So ist es nicht. Action! Ja, Ja. ich sammle ja. dann Unterschriften für die beiden. Also, zwar. Ich unterschreibe eigentlich nichts auf der Straße. Hier geht es ähm, darum, dass die Piratenpartei antreten darf, dass sie ankreuzbar wird auf dem Wahlzettel im September. Von der Wahl haben Sie schon gehört, oder? Ja, ja, aber ja, wenn ich das, dann muss ich Sie dann auch wählen. Nee. nee. Das ist jetzt nur, dass wir überhaupt wählbar sind. Okay. Sie können sich bis September dann noch, äh, noch entscheiden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie sich mit der Piratenpartei beschäftigen und dann auch uns wählen würden. Aber ja. das ist davon unabhängig. Das ist wirklich davon unabhängig. Äh, wir möchten auf dem Wahlzettel gedruckt werden, dass wir ankreuzbar sind. Und deshalb haben wir hier so ein Formular vom Wahlleiter vorgegeben, sieht jetzt nicht besonders toll aus, aber äh, ist leider so vorgegeben und da müsst, würde ich mich freuen, wenn Sie Ihren, Ihre Daten eintragen würden und, uns, und äh, uns, uns die Unterschrift geben, um, ja, dass wir überhaupt wählbar werden. Okay, ja. aber ich muss Sie wirklich nicht wählen. So, wir unterstützen Sie wählen. damit, okay? Wir unterstützen nur, dass, ja. Sie, äh, und dass wir wählbar werden. Ja. Na, na gut. Das wäre super, ja. danke Es ist so, dass wir nicht nur zur Landtagswahl antreten, sondern auch noch zur Bezirkstagswahl. Ich habe gewusst, dass Sache einen Haken hat. Ja, das ist leider getrenntes Sammeln, das ist eine neue Wahl oder eine andere Wahl. Das ist das gleiche Formular, nur in blau. Hätten Sie da auch noch die Möglichkeit, das zu unterbreiten? Ja. Dankeschön. So, Dankeschön bitte. und einen schönen Danke. Sonntag noch. Ciao. Ja, jetzt schauen wir mal, wen wir da noch abfrühstücken können. Und jetzt muss ich das hier erstmal nach hinten stecken. Das ist regnet, ist übrigens nur gestellt. Ich würde wahrscheinlich im Regen nicht sammeln. Aber was soll's. Einwände kommen natürlich sehr häufig vor, dass Leute entweder, weil ich sie anspreche, aber keine Zeit haben oder dass sie sofort Nein sagen, wenn sie in nach Piratenpartei hören. Und da sage ich ehrlich, ich fange nicht das Diskutieren an. Ich gehe dann zum nächsten. Ich rechne mir immer so im Gespräch aus, hat das jetzt hier noch einen Erfolg? Kann ich die überhaupt überzeugen? Also spreche sie zuerst an, haben sie äh, kurz Zeit für mich oder je nach äh, wo man halt gerade ist, am Sonntag funktioniert das, haben sie kurz Zeit für mich. An der Bushaltestelle funktioniert das nicht, da haben die Leute keine Zeit. Also frage ich sie zum Beispiel, äh, sind sie wahlberechtigt? <lacht> Leute, die ganz unfreundlich sind, die werde ich einfach äh, ja, mich bedanken, dass sie sich die kurze Zeit genommen haben und äh, werde ihnen noch einen schönen Tag wünschen und gehe weiter. Äh, ich lasse mich da nicht auf große Diskussionen ein. Schauen wir mal, wie wir noch finden. Hallo, Grüße, Darf ich Sie kurz stören? Na, äh, was ist denn? Ja, ich sammle Unterschrift für die bayerische Landtagswahl. Wir wollen als Piratenpartei wählbar werden, um auf dem Stimmzettel ankreuzbar zu sein. Na, also gehen Sie mir weg mit den Piraten. Also das will ich jetzt. Halt. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag und äh, vielleicht ändern Sie Ihre Meinung ja noch. Ja, bitte. Äh, es ist gut, wenn man ein gemischtes Team ist. Also wenn man drei, vier Leute und zwar von jeder Altersgruppe, weil ja auch die Bürger, äh, das Vertrauen irgendwie anders haben. Zum Beispiel, ich kann äh, einfacher zu Menschen, sagen wir mal, ja, über 40 oder so, ja, kann ich eher in Kontakt kommen. Äh, wogegen das für andere halt, äh, für ganz Junge, die haben da Hemmschwellen, die möchten dann halt lieber mit jemand aus ihrer Altersschiene äh, sprechen oder wenn sie sich überhaupt äh, einlassen. Ja? Also, es ist schön, wenn man ein gemischtes Team ist. Dann gibt es natürlich noch die Einzelkämpfer, die wir auch haben die das ganz toll machen, aber das sollte die dann selber sagen, wie sie das äh, bewerkstelligen, dass sie die Menschen überzeugen können, dass das richtig ist, äh, die Piraten zu unterstützen. Jo, dann schauen wir noch mal weiter. Grüß dich Gott. kann ich kann euch nicht Hallo. Ja, äh, ich sammle Unterschriften für die Bayerische Landtagswahl. Wir ja. als Piratenpartei möchten dort antreten, zur, Wand, zur ja. Wahl, dass wir... danke schön. Was müssen Sie jetzt machen? Ihren Namen, äh, Vornamen 2013 und wir Unterschiede. Super, vielen Dank. Und jetzt ist es so, dass wir nicht nur zur Landtagswahl antreten, sondern auch zur Bezirkstagswahl. Aha. Das sind das zwei Formulare und einfach nur das gleiche ah, Formular, nur Sie noch wieder. mal in blau. Sehr hm? ähm, oh. nett, wenn Sie das auch noch unterschreiben. Für, ein für Bezirkstags. den Bezirkstag. Okay. Ja, okay. Jo, schön. Dankeschön. Einen schönen Sonntag noch. Schön. Ja, das haben wir jetzt äh, gerade bei Unterschriften gesammelt. Bei einer hat es nicht geklappt, aber das war doch schon mal super. Bis später. Ja, wenn ihr Formulare braucht und auch die Formulare von unserem Bezirk, von Oberbayern und die Formulare von den anderen bayerischen Bezirken, die findet ihr in der Landesgeschäftsstelle in dem Rollcontainer neben dem großen Drucker. Hier drin. Hier die vorderen, da sind immer Formulare von äh, Oberbayern drin. Die müssen wir jetzt gleich mal auffüllen, das ist super, da haben sich viele was ausgenommen. Und ab hier hinten seht ihr MFR, Mittelfranken, Oberpfalz, Unterfranken, Schwaben und so weiter, das sind die Formulare jeweils blau und in weiß. Wenn ihr die dann ausgefüllt habt, also nicht ihr, sondern ihr habt Leute überzeugt, sie auszufüllen, dann werft ihr die in diesen Briefkasten. Und da sind jetzt schon ganz viele drin. Und die wird auch fast täglich geleert und dann wird es einsortiert und wird sichergestellt, dass es dann weiter verarbeitet wird. Dankeschön. Also es ist super toll, wie einfach das eigentlich einfach geht. Man muss sich nur am Anfang mal überwinden, weil man auch ein gewisses anerzogenes Schamgefühl hat, dass man fremde Menschen anspricht, aber das ist so was Einfaches und es kommt auch sehr viel positiver Feedback von den Menschen dann, dass man sowas macht. Also einfach nur nehmt euch so eine Unterschriftenliste oder irgendeine Botschaft beraten Sprecht es die Leute an und ich garantiere euch, spätestens der Fünfte oder sowas wird sich dann für euch interessieren.